Bist du bereit für das neue DX4 Body Balancing System? In nur vier Tagen startest du deinen Körper und Geist neu. Mit sieben innovativen Produkten, Achtsamkeitsübungen und einem Ernährungsplan. Beginne jeden Morgen mit Forever Therm Plus, dein idealer Begleiter für mehr Power gleich nach dem Aufstehen. Mit den Vitaminen B, C sowie natürlichem Koffein. Forever Dew Pure kombiniert Granatapfelextrakt mit Cholin, Folsäure und den Vitaminen B6 und B12. Kurbel deine Flüssigkeitszufuhr an. Forever Multi mit Vitamin B, C und E verleiht deinem Wasser einen erfrischenden Wassermelonengeschmack. Forever Lemon Blast ist reich an löslichen Ballaststoffen und enthält Vitamin C und Magnesium, die zu einem normalen Immunsystem beitragen und das Elektrolytgleichgewicht unterstützen. Forever Sensatiable wird gekaut, eine süße Alternative zu den täglichen Versuchungen. Mit 17 Gramm Protein pro Portion ist Forever Plant Protein. Ein veganer Shake, frei von Milchprodukten und Soja. Es enthält wertvolles Protein aus Erbsen und Kürbis. Lass dich von dem leckeren Vanillegeschmack überraschen. Zur optimalen Abrundung enthält das Paket unser bestes Aloe Vera Gel. Mit Aloe Vera bekommst du Power, kompakt für den gesamten Körper. Entscheide über deinen Weg. Gib deinem Leben eine Richtung. Entdecke dein Potenzial. Fokussiere deinen Geist und Körper. Starte einen neuen Weg mit dem DX4 Body Balancing System.